Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Auf nach Bolivar Peninsula. Altei massa, altei massa. aqui. So, was nimmst du denn, Lotti? Ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob ich ähm, Grilled Shrimp Alfredo nehme oder den Grilled Fresh, Fresh Gow Shrimp Sun. Aha, also ich habe mich schon entschlossen, ich werde den äh, Blackened Catfish nehmen, okay. den Catfish gegrillt. Good. I'm going to have Chicken Salad. Blackened shrimp. <laughs> Grüße an Karen und Wayne sowie an unsere Freunde in der Heimat von Otti und Lothar.